Wir besprechen heute einmal eine Aussage von Colin Trevorrow, der Mann, der irgendwie meint, er müsste immer wieder neue Sachen dazu dichten ins Jurassic-Universum, damit wir Fans einfach die Schnauze halten und er uns damit so ein bisschen das gibt, was wir halt auch wollen. Wie zum Beispiel hat Colin Trevorrow erst vor einiger Zeit bestätigt, dass der Velociraptor aus Jurassic Park 3 in Jurassic World Dominion zu sehen ist. Wo genau das ist, da habe ich ein Video drüber gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt. Ja, das ist offiziell Kanon. Der Velociraptor aus Jurassic Park 3, also die männliche Form, ist in Jurassic World Dominion zu sehen. Das Ganze wurde halt im Nachhinein dazu gedichtet, ist vollkommen okay. Etwas ähnliches haben wir jetzt auch hier in diesem Fall. Allerdings geht das noch ein Stückchen weiter und ähm, ja, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Ihr werdet es am Thumbnail und auch am Titel erkannt haben, es geht mal wieder um den Spinosaurus. Ja, diese ganzen Mythen und Legenden davon, wo war er denn in Jurassic World, ähm, wo war er in Fallen Kingdom? Und die Antwort ist eigentlich immer dieselbe, er wäre fast mit dabei gewesen. In Jurassic World 1 gibt es ja eine Theorie, die eben besagt, dass der Spinosaurus in einem Gehege zwischen dem T-Rex und dem Spinosaurus gebunkert wurde. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, was ich unten in der Beschreibung verlinkt habe, das kannst du ganz gerne mal nachholen. In The Lost World Jurassic Park sollte der Spinosaurus ursprünglich einen Auftritt haben und gegen den T-Rex kämpfen, als eben der Vulkan ausgebrochen ist. Auch in Jurassic World Dominion wurde jetzt von Colin Trevorrow bestätigt, dass ganz am Anfang der Planung des Films, ein anderes Ende geplant gewesen ist. Und dieses Ende haben einige Fans in bestimmten Fanfilmen, die wir uns auch auf Twitch zusammen schon mal angeschaut haben, irgendwie vorhergesehen oder es ist einfach ein Fanwunsch gewesen, der für mich auch wesentlich mehr Sinn gemacht hätte. Ja, tatsächlich war der Terizinosaurus nicht die erste Wahl gewesen im Dreiergespann der, naja, der Dinosaurier, die eben am Ende gegeneinander kämpfen. Der Giganotosaurus stand relativ früh für diesen Film fest, den wollte man relativ früh schon mit dabei haben. Dass Rexy mit am Start gewesen wäre, ist glaube ich auch jedem klar. Und ganz am Anfang hat man sich wirklich überlegt, packen wir den Spinosaurus noch mit in diesen, End in diesen Endkampf rein. Hätte man das getan, hätte der Spinosaurus die exakt selbe Rolle bekommen wie der Therizinosaurus. Also Colin Trevorrow hat darauf hingewiesen, dass der Spinosaurus quasi den Therizinosaurus einfach nur im Bildformat ersetzt hätte. Was ich sehr interessant finde, denn der Terezinosaurus im Film ist blind. Reichlich Kommentare haben dann eben auch drunter geschrieben, okay, wäre der dann eben auch blind gewesen, was wäre denn da passiert und was hätte denn da wirklich ablaufen sollen? Und Colin Trevorrow sagte in diesem Augenblick eben einfach nur, dass eine riesige Zeitspanne zwischen Jurassic World Camp Cretaceous und Jurassic World Dominion stattgefunden hätte. Mit riesige Zeitspanne meine ich, das wären jetzt ein paar Jahre gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele das jetzt gewesen sind. Allerdings endet die Serie Camp Cretaceous mit dem Ausbruch der Dinosaurier aus Fallen Kingdom auf dem Lockwood-Anwesen. Ebenfalls wurde offiziell bestätigt, auch im Nachhinein, dass der Spinosaurus in Jurassic World Camp Cretaceous, der auf der Insel von Mentacorp zu sehen ist, derselbe Spinosaurus ist wie der in Jurassic Park 3. Er hätte, wie gesagt, ursprünglich auch in Jurassic World Dominion auftauchen sollen und hätte blind sein sollen und eben den Tericinosaurus ersetzen sollen. Darauf kam dann eben die Frage der Fans auf, warum denn der Spinosaurus hätte blind sein sollen und die Antwort wäre eben gewesen, es gab eine riesige Zeitspanne zwischen Jurassic World äh, Dominion und eben Jurassic World Camp Cretaceous. So, das kann man erstmal ganz kurz so sacken lassen, das ist nicht die Antwort, um die es jetzt hier großartig auch in dem Video geht, denn in dem Video wird es jetzt darum gehen, ob der Spinosaurus denn trotz allem laut offizieller Lore irgendwo in Jurassic World Dominion unterwegs gewesen ist. Und auch hier ist die Antwort inzwischen ja. Tatsächlich ist das Tier allen Anschein irgendwie von der Mendakorp-Insel auch ins Biosyn Valley gebracht worden. Colin Trevorrow veröffentlichte nämlich ein Bild von einer Liste von Dinosauriern, die von der Nubla, also hier ist wirklich von der Nubla-Insel aus irgendeinem Grund der die Rede, ins Biosyn Valley geschafft wurden. Und hier sind ein paar Dinosaurier mit dabei, die ganz interessant sind, die man ja vielleicht auch schon im Biosyn Valley wieder gesehen hat, wie diesen einen Langhals dann da, warum auch immer der von der Isla Nubla, darüber geschafft wurde, ich weiß es nicht. Bei den Trevor hat er nicht so wirklich einen Durchblick und am Ende sagt er einfach nur das, was wir uns auch gerne wünschen. Auf jeden Fall können wir auf der Liste hier auch ganz klar sehen, der Spinosaurus ist mit dabei und ist im Biosyn Valley gewesen. Das ist jetzt scheinbar offiziell Kanon. Also laut diesen Aussagen und diesem Schreiben von Trevor selbst. So wie ich das verstanden habe, sind Dinosaurier von der Isla Sorna ins Biosyn Valley gebracht worden und darunter ist eben auch der Spinosaurus, der der Spinosaurus von der Isla Sorna, aber derselbe ist, der auch auf der Mentacorp insel in Camp Cretaceous gewesen ist, ist das derselbe Spinosaurus, der nun von der MentaCorp insel ins Biosyn Valley gebracht wurde. Boah, ist das kompliziert. Ich frage mich, ob der Mann das noch so im Blick hat. Das ist, Er ist wirklich kein Kevin Feige. Ich mag ja ganz gerne mal über Marvel meckern, aber Marvel hat wenigstens einen, Groben Durchblick von dem, was sie da machen, von den scheint einfach nur Sachen zu bestätigen, die die Fans gern so hätten. Aber ja, es ist jetzt scheinbar wohl offiziell Kanon, dass der Spinosaurus in Jurassic World Dominion gewesen ist. Genauso wie der Velociraptor aus Jurassic Park 3 und wir haben ihn neben alle einfach nur nicht gesehen. Jetzt seid ihr immer ihr gefragt, wie ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr zu solchen nachträglichen Enthüllungen, zu solchen nachträglichen Kanoneinträgen in die Geschichte? Ich habe dagegen eigentlich nichts, wenn man da irgendwie auch den Überblick behält. Aber allein jetzt hier schon wieder zu sagen, dass das Tier von der Isla Sorna ins Biosyn Valley gebracht wurde, stimmt ja einfach de facto nicht, weil der Spinosaurus, was auch kurz vorher bestätigt wurde, ja erstmal von der Isla Sorna auf die Mentakorp-Insel gebracht wurde und dann wieder zurück auf die Sorna oder was? Und dann in, es macht so gesehen einfach keinen Sinn, aber es ist jetzt einfach Kanon und ich, es ist mir ein bisschen viel aktuell, wenn man das einfach nur so ohne Hintergrundgedanken jetzt mal als Fakt darlegt. Es könnte zwar bedeuten, dass wir in Zukunft einen Spinosaurus auch in weiteren Jurassic-Filmen oder Serien sehen werden, was mich sehr freuen würde, aber ich bin da jetzt gerade. Na, es ist irgendwie nicht so ganz, nicht so ganz lückenlos, einfach zu behaupten, das ist halt so. Der war da. Der ist, das ist jetzt Kanon. Der Spinosaurus war in Jurassic World Dominion. Ich bin auf deine Meinung zu dem Thema gespannt und bin für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal im neuen Jurassic Room. Bis dann, ciao.